britisch Pfund, US-Dollar, der Kurs müsste allerdings noch steigen, US-Dollar, kanadisch Dollar, hier steige ich ein, ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell sieht es gut aus, alle vier Trades im Gewinn. Der Kurs steigt noch weiter. Denkt an meine Corona-Aktion, die gilt nur noch bis 31.12. Es ist nicht mehr viel Zeit. Wer Interesse hat, bitte in den nächsten Tagen am besten noch heute melden. Ab 01.01. biete ich dieses Privatcoaching nicht mehr an. So, das war's. Alle Trades im Gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.